Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Review und ich habe wieder ein Display für euch Es ist aber das letzte, was ich jetzt für euch habe und zwar ist da wieder dabei die 3 dann das Kabel für das Kon Controllerboard hier dann das Kabel fürs Display, Fernbedienung und Display selbst und es dreht sich halt wieder jetzt wieder um dieses Display und es ist ein, sagen wir mal, ein gutes Display es hat noch eine höhere Auflösung als alle Displays, die ich bis jetzt hatte und zwar ist es eine Auflösung von 1280x800. Das ist sogar schon besser als HD. Und auf der Größe von 7 Zoll hat es eine Pixeldichte von 215 ppi. Und das ist wirklich extrem groß. Das ist eine extrem hohe Pixeldichte. Fast das Dreifache von einem normalen äh, PC-Bildschirm. Und es hat ungefähr so eine Pixeldichte, wie man so zum Beispiel vom Samsung Galaxy S3 kennt. Das hat so eine ähnliche Pixeldichte. Und das ist ziemlich... Sagen wir mal cool. Und ja, ich mache gerade mal erstmal die äh, Schutzfolie hier ab, die ist hier festgeklebt mit solchem Kreppband. So, das ist jetzt mal falsch rum. Und wie ihr seht, es ist schwarz. Auch hier unten die Ränder sind auch alle schwarz verklebt. Und es ist leicht und auch wieder extrem dünn. Gut, was wir jetzt erst wieder machen ist halt das Kabel hier nehmen. Und das kommt dann hier einfach hier rein, und zwar von oben. Ist ein bisschen knifflig, man muss auch aufpassen, dass man nichts abbricht. Aber wenn man es erstmal drin hat, ist eigentlich okay. Drehe es wieder um. Dann habt ihr hier diesen Connector. Und zwar müsst ihr gucken, wo oh, ich guck gerade mal. Hier, seht ihr? Na, hier ranzoomen da so ein kleiner Pfeil. Und dieser Pfeil kommt an der Platine hier an Pin 1. Und Pin 1 ist hier, da sieht man 1, 2 und dann kommt dieser Pfeil an Pin 1. So, das habe ich gerade dran gemacht. Dann kommt noch hier dieses Kabel und das kommt dann in, nee, nicht der hier, sondern da hinten rein, in den hier. So, das können wir das Display schon anschließen. An den Raspberry Pi. Und ich schließe es nicht nur an den Raspberry Pi an, sondern auch an den, an den normalen Windows-PC. Weil es einfach... Die Auflösung finde ich echt phänomenal für sowas. Das ist... Die Meinung, das will ich gerade sagen, ist nicht gekauft. Also ich habe keine gekaufte Meinung gerade. es ist wirklich meine eigene Meinung. Ich finde das Display einfach wirklich gut. Weil die Auflösung ist extrem hoch. Und es ist ein IPS-Display. Und IPS-Displays sind dafür bekannt, dass sie halt extrem gute... Farbdarstellung haben, die sehr realistisch ist. Und ich schalte es einfach gerade mal an. Und mir jetzt einmal den Video-Channel auswählt. AVI, AV2, VGA und komm. Tada. Und es sieht man schon, das Display hat eine extrem hohe Auflösung, wie ich finde. Aber es glänzt auch ziemlich. Also ihr seht gerade hier mein Kamerasetup, oh mein Gott. Ja. Und ich finde echt, das ist einfach nur geil. Ich kann es echt nicht beschreiben, sieht gut aus. So, das seht ihr hier halt ähm, der Raspberry Pi ähm, Sang-Home-Bildschirm. Und ich muss echt sagen, wenn man ranzoomt, die Auflösung ist schon extrem hoch. Also. Das war bei anderen Bildschirmen jetzt nicht so stark. Ich muss selbst aus eigener Überzeugung sagen, ich finde bis jetzt, das hier ist echt der beste Bildschirm, den man von Tontek momentan kriegen kann. Weil der hat einfach auf dieser kleinen Fläche eine HD-Auflösung. Und man sieht auch richtig, dass es eine HD-Auflösung ist, weil man kann eigentlich so von einfach drauf keinen Pixel mehr erkennen. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.